Willkommen zurück Reisende. Hm. Wir befinden uns auf unserem Frachter in No Man's Sky. Leider konnten wir keinen Spitzenklasse Frachter beuten, sondern nur einen Systemfrachter. Der fliegt gerade weg. Schade. Der auch. Hier haben wir noch einen Jäger stehen in gelb. Ja, unserer geht ja erstmal. Und wir werden jetzt... Als erst den nötigsten Ausbau machen, nicht viel. Da das ein kleiner Haufen Müll ist. Also, was haben wir hier? Hier haben wir außen. Okay, das können ja erstmal... Hier haben wir ein paar Pflanzen. Gut, dann werden wir so erstmal, das kommt weg, oh was, so der Raum kann bleiben, da geht's raus, der hier kommt weg, dann werden wir hier ein paar Bäume hinbauen, wir haben die Lernräume leider nicht von Anfang an freigeschaltet. Dafür werden wir aber auch jetzt gerade nichts haben. wenn wir mal gucken. Ja, für die Antriebe, das machen wir jetzt nicht, weil wir uns einen besseren Frachter irgendwann holen. Ja, wir haben Null. Das ist jetzt sehr schlecht könnten nämlich guten leeren Raum gebrauchen. Und die Teleportkammer. Ein Handelsterminal haben wir. Was sind denn die leeren Räume? Das hier müsste ein leerer Raum sein. Ja. Ja, früher stand dran, dass sie in Klammern leer sind. Jetzt heißen die Erweiterung. Gut, kann man jetzt auch nichts ändern. Dann bräuchten wir ein eingeborgenes Fregattenmodul. Den Teleporter wenigstens. Na ja, gut, dann machen wir jetzt Flottenkommandoraum. In den galaktischen Handelsraum bauen? Okay. Mal gucken. Wie machen wir das am besten. So. So. Kommt da einer hin? Handelsraum. Brauchen wir Mikroprozessoren, zwei Stück. So. Einfach kurz den Handelsraum. Dann haben wir den wenigstens. Speicherpunkt können wir nicht setzen. Und jetzt müssen wir noch schnell unsere Lagerräume. werden wir die dann am besten hin. Ja. Machen wir da. So, eins. wenn nur vier Stück erstmal auf dem Planeten überhaupt gebaut haben brauchen wir die anderen erstmal noch nicht müssten jetzt auch dieselben sein ja gut durchschalten müssten wir die auch können Machen wir das erstmal. Jetzt müssen wir Flottenverwaltung will er unbedingt von uns. Fregattentreibstoff. Jetzt müssen wir die auf eine ja. Mission schicken. Super. Kein treibstoff aber wir können ja mal gucken was wie viel wir brauchen und was für ein schiff wir haben industrie schiff wie viel treibstoff würde das uns das kosten 50 tonnen cool. hatten wir scheinbar hier haben wir noch 100 tonnen und 50 das glas brauchen wir nicht hm. ja welchen mal da rein aber wie nennen wir den dann nur Glas wäre ja wenn er ja später noch andere Sachen reintun ja, wir nennen ihn jetzt mal Glas dann finden wir es auf jeden Fall wieder das ist der falsche genau. wir nennen ihn jetzt erstmal Glas Ich jetzt alles groß geschrieben. Ja, super. Okay, dann können wir jetzt weiter. Die ist jetzt auf Mission, keine Ahnung, ob wir uns das noch mal angucken müssen. nächstes werden wir jetzt unseren antrieb von unserem schiff hier jetzt fertig machen schnell Dann haben wir das erledigt brauchen wir uns da nicht noch mal drum kümmern wir müssen als erstes ein rotes cadmium sammeln werden wir mal gucken ob wir irgendwo ein rotes system haben es geht ja ruckzuck Was für ein System sind wir eigentlich? Wie viele Planeten hatten das System hier? Also einer ist da, zwei sind da. Sonstiger. Den da hinten sehen wir natürlich wieder nicht. Moto motor aktivität euriger. Dahinter ist auch noch einer. Und der da, das Magma-Planet. Und werden wir jetzt mal den dahinter noch scannen, damit wir wenigstens wissen, was das hier für Planeten alles sind und Monde. Ja, reicht doch. Spätlicher Mond. Super. Gut. Uh, wir können den anderen von hier sehen. Überall Wächter drauf. Okay. Werden wir jetzt zur Raumstation einmal. Die haben wir nämlich, glaube ich, noch nicht. Dann wird die unserem Teleport-Netzwerk hinzugefügt. Wir können wieder die Ansicht ändern, da wir ja gescannt haben. Wenn wir das Schiff, die Antriebe fertig haben, kommen wir weiter und müssen dann nicht später nochmal dran denken. Man, das direkt am Anfang mit erledigen. So, jetzt werden wir das Ding erstmal umbenennen. hier. So. dann können wir auch gleich gucken, ob wir noch irgendwas drei Upgrades. Also, wir müssten Impulsantrieb möchten wir ein. Und für den Anzug bräuchte man ein Schild. und ein Schildgitter. Werden wir mal gucken, was der hier hat. Oh, super. Also einen Impulsantrieb, falls er hat. Er hat nur Hyperantrieb, das ist schade. Was hat der? So erstmal B-Klasse-Dinger verkaufen. Ah, super. Bewegungsmodul, Strahlenschutz, Lebenserhaltung. Das war das Falsche. Schon drei. Er hat auch angezeigt, dass wir noch X-Klasse-Module haben. wir doch gar nicht. Was soll denn die sein? Ja, schon wieder so eine dämliche Waffe. Sollen. Die jetzt sein. Hm. Wir können noch welche verkaufen. Aber wo haben wir die? Die müssen wir irgendwo haben. Aber wo? hier im Anzug haben wir haben sie ja nicht. Im Raumschiff sind sie auch nicht. Ah, vielleicht meint er hier drin. Ah, Da war eins drin, ne? das Basenstrahl, das kann auch wieder weg. Wir haben noch nichts anderes. sehr seltsam oh. naja vielleicht in irgendeinem Frachtabteil aber das wäre auch seltsam so das war die eine Waffe die hier kommen, gehen die verkaufen wir. Naja, irgendwo werden wir sie rumliegen haben. Steht leider nicht. Im Exo-Anzug, aber... Das ergibt null Sinn. Wie sollen die im Exo-Anzug haben? Ah. Ja, wird wahrscheinlich irgendein Fehler sein, naja. Auch egal. Da ist ein exotisches Schiff. Ah, und es ist weg. Nicht weiter schlimm. So toll sah es nicht aus. So, und werden wir jetzt gucken. Rotes System. Direkt hier ist eins. Nicht weit entfernt. Sechs Planeten? Das haben wir hier so? Hier hätten wir schon mal Kadmium, das ist ja gut, das brauchen wir ja wenigstens einmal alle abscannen einer ist dahinter war ja klar so da ist einer so tropischer planet senkt heiß und wächter Gerippter. Hatten Cadmium und Gold. Rostetes das Metall, aus dem man Ferritstaub machen kann: Cadmium und Silber. Und den hatten wir ja gerade. Den hatten wir auch. Ja, dann müssen wir jetzt gucken, was hier hinter schon wieder ist. Da ist er. Ist gut gefroren. Okay, und werden wir? Er hat mir Mond Silber. Müssen wir einmal schauen, was den größten Wert hat. 186, 353. Platin hätte das Meister, aber. Also Gold. Von Gold und Silber hätte es Gold. der hatte Cadmiumon selber er hatte hat mich gold werden wir dahin außenansicht müssen auch noch für die ein eine Nebenmission Gaswolke lokalisieren, also ein Gasvorkommen. Ah, bremsen. Wie nicht frei. Oh, aussteigen. Super. Der Planet ist scheiße heiß. Da hinten gibt's Tiere. Ah. Riesenmotten. Oder Steinschmetterlinge. Was ist das hier? Aha. So, was... wir eigentlich? Gold. Cadmium da. 200. Und Weizen. Okay. Ja, da können wir ja mal kurz hinlaufen. Das ist ja nicht so weit weg. Ja, und Cadmium müssen wir dann halt... Atrium. Atrium. Das ist eine Na, hm. ja, Die ist hinter unserem Schiff, dann können wir danach hin. Holen wir uns jetzt den Weizen hier. Und dann diese Cadmium-Sammlung. Die müsste eigentlich reichen. So. Falls wir nämlich mal was mit Pflanzen machen wollen. Da wollen wir jetzt hin. Was ist das? Ja, hm. Das sieht ja cool aus. Aha. Gut. Da oben. War das jetzt s? Ne. Hm, man konnte den Ra Radius größer und kleiner machen. Ah. War anders wie war das? Ah und jetzt geht's gar nicht mehr. Ah, T ist größer. er ist kleiner. Okay. Hoffentlich reicht das an Cadmium. Wir werden nämlich für die Atlas-Mission auch einmal Cadmium benötigen. So. Wenn Bauen wir zwei Vorkommen ab. Dann müssen wir nämlich gar nicht mehr in ein rotes System. Außer eine Mission führt uns hin. Aber ansonsten. Aber es sieht eigentlich. Vielversprechend aus das hier. von hier auch gleich ins nächste System springen und zwar ein grünes, da müssen wir Emeril sammeln und dann haben wir alle Antriebe freigeschaltet und auch fertig eingebaut. kein Cadmium mit hatten, immer gut sehen, wie viel das Vorkommen uns gebracht hat. Da wir jetzt ein bisschen Platz haben, wenn wir das hier die Kart auch aufheben, wir uns da später dann Glas draus herstellen. So, jetzt haben wir es leer. 405, ja, das reicht doch. Ja, das Schiff ist natürlich nicht in der Nähe. Das haben wir da hinten geparkt. Jetzt gehen wir einmal hinter dem Schiff noch. Da war ja noch eine Hexabeere. Hey, wo will er denn hin? Nein, nicht seitwärts, du sollst ja hoch. Können ja wohl nicht wahr sein. Kauf ist eine Kunst. Los. So. Cool wäre, wenn hier noch einer in der Nähe ist, weil so häufig findet man die gar nicht. Aber das sieht nicht so aus. Okay. Gut, dann zu unserem Schiff. Ja. Hm. So, einsteigen. Antrieb bauen. So. Zwei Kabelbäume haben wir. Wie viel brauchen wir? Fünf. Das ist jetzt aber schlecht. Yeah. Hm. Ja. Dann müssen wir jetzt das Energie sammeln und dann halt so einem System mit Raumstationen und die letzten Aber die wollen wir noch holen. So, ein grünes System. das grün? Ja. Ich habe vergessen, das System umzubenennen. Drei Planeten, zwei Monde. So. Die sind natürlich alle wieder hinter dem hier. Ohrwächter. Gold. Wäre zwar gut, aber den Wächtern das ist immer so eine Sache. Was ist das bei dem? Hm, giftig. Und aktiviertes Emeril, das bringt uns jetzt ja gar nichts. Oh, uh, hier ist noch einer. Ja, auch hohe Wächter. Müssen wir mal gucken. Sind alle dahinter. Jetzt nehmen wir den großen mit den Ringen. So, über uns ist einer. Da ist der andere. Ups. Also, da ist einer. Ein Lavamond. Ja, super. aggressive Wächter wird ja mal besser. Den haben wir doch. Ja. Yeah. Haben wir den dahinter gescannt, den Mond? Oh. So. Ja, zeig ihn mir an. Hä? Los. ja aber nicht wahr sein. Ah, giftiger. Aktiviertes Emeril bringt uns nichts, wird da ein normales brauchen. Also, welcher war jetzt der Beste? Zeigt uns nur, wenn wir gelandet sind. Ja, der hat hohe Wächteraktivität. Die anderen waren alle nicht besser. Auch hohe Wächteraktivität. Ja, dann nehmen wir jetzt den Großen vor uns. Einfach den Wächter ein bisschen aus dem Weg gehen. Müsste das klappen. Oh, was zum... Oh, Alter. Warum hat er nicht... ja. Guck mal, das ist doch bestimmt Gold und kein Emeril braucht man natürlich nicht steht aber eine Beere und zwar ein Weizen was sind das hier eigentlich Gold ja braucht wir nicht hoffentlich kommen jetzt keine Wächter gut was zum Cool. Ist das äh, mitnehmen? Ja, nein. Oh, hm. Wo ist es hin? Lass dich fangen, lass dich fangen. Ja, wir haben kein. Jetzt ist wieder weggelaufen. Auf weg übernehmen wenn was für ein Biom lebt na ja nerv nicht so was für ein Biom lebt er verlorene Wolken begrenzt minus drei Grad Fühlt sich traurig. Streicheln. Leckerli geben. Streicheln. So. Hier haben wir eine hexabeere Das zum. Das ist ja cool. So. Wir suchen aber Emeril. Gold. Nidyspherit. Maril 600 Gold, das ist Gold, wo wir geparkt haben. Gebiet 196, dann gehen wir da ein. Wir können jetzt natürlich auch, da stand eben irgendwas von Eiern geben. Plötzlich gefüttert. Ehren extrahieren. Das ist ja cool. Hier kriegen wir Hexerbären. Von den Tieren. Das ist gut zu wissen. Süßwurzel. Lebende Steine. Oh. Dann holen wir uns jetzt hier das Emeril. Und dann noch die Pflanze. Dann haben wir es fertig. Hm, leer. Hm, wir nehmen mal das da. Dann müssten wir eigentlich auch noch tunen können, oder? Haben wir dafür schon alles? Ah, ne, man konnte nur den Mi äh, Minenlaser, nicht den Terran-Manipulator. Wie gut, dass die Vorkommen so groß sind. Das es ja seltener ist. Das ist das echt gut? Müssen wir mal sehen. Das Wetter ist nicht schlecht. Ist zwar ein bisschen dunkel, aber vielleicht gibt es ja hier auch Tage. Die Wächter sind nur so also hochaktiv, aber nerven uns ja nicht. So, vielleicht hier nach einem Portal suchen und dann uns hier unsere Basis hinbauen. Also das Vorkommen ist größer. Und gut was zusammen. Und ich weiß, das Sammeln hier ist langweilig für einige, aber da wir das Material noch nicht hatten, müssen wir es ja nun sammeln. Jetzt können wir nicht im blaue Systeme reisen. Also machen wir das jetzt kurz. Dann kennen wir danach mal. Holen uns unser Exo-Fahrzeug, weil mit dem immer nur so wenig Ferritstaub mit. Mit dem Exo-Fahrzeug müssten wir Alien-Artefakte finden können, die uns dann zu einem Portal, also den Weg zeigen, beziehungsweise uns anzeigen, wo eins ist. müsste mit dem kleinen Rover gehen und den sollten wir uns eigentlich bauen können. Zumindest das Rezept dafür haben wir gelernt. Müssen wir gleich mal schauen. Also es hat schon zwei Waffenladungen gebraucht hier. so also ein sehr großes Vorkommen. Mal reinhalten einfach. Aber so macht Steine abbauen Spaß. Einfach zerschmettern mit einem Laser und einsaugen. Wenn wir hier im Portal finden könnten wir danach unsere Glyphen in Angriff nehmen. Das verballert aber auch hier Energie. Ich glaube, wir müssen nie wieder Emeril sammeln. Weil später für einen Antrieb im Frachter zum Erweitern brauchen wir das, glaube ich, auch noch einmal. So ist er. Ja, ja, und für die Atlas-Mission, da brauchst du von jedem 100 oder so. Müssen wenn es an der Zeit ist, dann halt auch Indium einmal kurz sammeln, aber erst, wenn wir es halt auch brauchen. Vielleicht haben wir es geschafft. Dann müssen wir mal sehen, wie viel uns das gebracht hat. übersehen sonst wird uns die dieses Vorkommen immer noch angezeigt auf dem Scanner deshalb müssen wir da wo wir stehen gleich auch noch mal gucken so oh ja genau hier wo wir stehen sollten halt wir eigentlich ja Boah, sieht gut aus 1600 hat sonst uns das gebracht das ist ja cool wollen wir nie wieder sammeln ja, das Schiff ist so weit weg, war ja klar so, da ist die Beere, die holen wir uns und dann testen wir das mal mit dem Fahrzeug auch wenn ich sicher bin, ich höre ja die ganze Zeit Wächter. Oder ist das unser Haustier? Das kann ja da vor sich hin chillen. Da ist ein Wächter. Ja, den lassen wir einfach in Ruhe. Die steht ja super. So. Aber hier... Na ja, gut, die... Ner Nerven nur außerhalb na, von Gebäuden die Wächter. So, wir testen das einfach mal. So, welches ist denn das jetzt hier? Das da. Ah, wir haben kein Paraffinum mit. Ich habe ja gesagt, ich wusste, irgendwofür brauchen wir das. Paraffinum und 5 Metallplatten. Die Metallplatten können wir uns ja einfach mal herstellen. Die brauchen wir bestimmt eh mal für irgendwas. Also zeigt er uns die ganze Zeit an, wir hätten nur 600 Gerichtsstaub. Ah. Ja gut, die Anzeigen spinnen jetzt ein bisschen, aber was soll's. Hier finden wir auch kein Paraffinum. Äh. Von einem der Elemente hier vielleicht. Kohlenstoff. Riedstaub, Natrium. Rollenstoff. Natrium, Feritstorb. und Natrium. Ne. Ah. Können wir die Aufgabe mit dieser Gaswolke machen? Nein, können wir nicht. So, jetzt wird es hier hell. Werden wir jetzt mal auf einen dieser Berge da fliegen. Ja, ich habe irgendwie keine Lust zu laufen. Und zwar so lang. Das sieht auch gut aus. Wir können den Mond sehen von hier. Ja, logisch eigentlich, ne, aber naja. So, mal auf den Steinen da fliegen. Also es ist halb grün, halb braun der Boden. Sehr weit, oh, bremst, bremst, bremst, landen, landen. Sehr weite Flächen, gut gerade alles. Keine Bäume. Also es sieht nicht schlecht aus hier. Wir nennen den mal in, was gab es denn hier für komische Bären? extra Beere. Ja. Vielleicht noch grün. Ja, grün geht ja wieder nicht. so cool. aussehen her geht es ein portal sehen wir natürlich leider nicht von hier wäre jetzt auch ein reiner zufall ja, einfach so eins finden gut dann müssen wir jetzt sowieso so eine raumstation für den letzten antrieb damit wir den auch bauen können Hier gibt es natürlich keins. Also keine Raumstation. Wenn wir einfach in irgendein anderes System fliegen: irgendein gelbes. Das. Ein A. Oh. Hm. Zwei Sterne Vikine und Wasser. Gehen wir jetzt in die Raumstation. Holen uns ein paar Kabelbäume. Bauen den Antrieb fertig. Dann haben wir das alles erledigt. Dann nehmen wir uns ein bisschen Paraffin um. Ist mit den Augen oder sieht das aus wie eine Zielscheibe? Jetzt gerendert, als hätte er eine Zielscheibe in der Mitte. Das ist ja cool. Ah, es sind auch nur aggressive Wächter also. Von daher. in dahinter können wir bestimmt nichts uh, doch. Ah, ah da. Können scannen. Nuklearer Planet. Uran und Silber. Aber hier waren noch noch welche. Einer ist wieder dahinter. Zwei sind hier hintereinander. Hat sich das nur ausgedacht. Da hätten wir Paraffinum. Kupfer und Salz. Keine Wächter, feuchter Planet. Gut, dann hier einmal Raumstation. Ich weiß, ein paar müssen wir noch scannen. Wir brauchen jetzt erstmal die Kabelbäume. Und können dann auch direkt gucken, ob hier vielleicht der noch Impulsantrieb Die Sicht im Schiff lassen wir kurz einmal so. Aber wenn wir noch nicht fertig sind mit dem Scannen. So. Einmal hoch da. So. Was brauchen wir für das Multi-Werkzeug? Da haben das ist nicht fertig gebaut. Aha. Hier ist... Was also ist das mit den Kabelbäumen? So, drei haben wir. Wir brauchen... Fünf dafür. Und scheinbar fünf dafür. Also zehn, drei haben wir, sieben müssen wir kaufen. Natürlich gleich erst wäre gut. Gucken hat er eins. Minenlaser-Upgrade. Ja, das Scanner-Modul. Das können wir gar nicht mehr einbauen. Da haben wir drei. Und wenn wir den hier fertig haben, dann... Oder ist das eine normale Erweiterung? Ja... Wenn verkaufen wir das, dann kaufen wir uns jetzt mal den Minilaser. Dann können wir das ja wieder verkaufen. So. Was ist das für einer? B-Klasse. Hier noch Impuls gucken. Aber der hat gar keinen NS. Okay. Mir nicht sicher, reicht der normale Scanner im Fahrzeug aus? Ist da eigentlich so? Wir brauchen nicht Lebenserhaltung, sondern ein Schildmodul. Schildmodul. So. Schildmodul. Gut. Ich habe keine Ahnung. Wartenschutz hm. Welches Symbol das hier ist? L.S. ist es nicht. Die beiden auch nicht. Das sind halt die Einzelnen zum Aufladen. Die Lebenserhaltung ist das andere. Was ist das hier? Naja, immerhin können wir hier noch Schildmodul reinballern. So, Minenlaser. Gucken, ob es rot leuchtet, wenn wir gleich die Bäume haben. Was ist denn das? 150. Oh Gott. Wir haben kein Geld. So. echt mau besucht hier. So. Sieben Kabelbäume. Haben die Paraffin um? Nein. Schade. Das wäre echt super gewesen. Hier ist aber auch keiner. Und von hier sehe ich nicht, wie wir in den Frachtwäldern haben. Ah. Oh. Gut, dann bauen wir das Ding jetzt hier. Also Solarspiegel. echt jetzt. So drei brauchen wir. Wild Silber. Hm. Ja, das Ding. Cool, war ein normales Upgrade. Also haben wir jetzt hier auch drei Upgrades. Können wir da kein weiteres. Streublaster können wir natürlich noch drei Stück hier hinballern. Und zwei Schilde, wenn wir finden. Los. Jetzt da. Jetzt haben wir alle Antriebe und kommen voll nicht weit. Was ist am Henker? Uh, hat der Paraffinum. ja gar nichts. Voller Händler. Da. Das können wir nicht duplizieren. Das kaufen wir. Müssen wir jetzt... Wir können natürlich... Wir haben ja eben Fracht Da. da. Und dann nehmen wir uns so viel Paraffinum mit, dass wir den auf einem Planeten irgendwann bauen können. Wir können ja immer wieder mitnehmen. Ja, wir haben ja... Naja, kein Teleporter. So, Paraffinum. Aber hier nicht bauen können. Wie braucht er denn? Ist nicht wahr jetzt. Hm. Wir nehmen einfach mal 100 mit. Was soll denn der Scheiß jetzt? Gut, wir können die Größe nicht ändern. Nehmen wir halt alles mit. Die Süßwurzel bleibt hier. Ich weiß, wie wir den anderen da nennen können. Wir haben nämlich hier noch Pflanzen. Pflanzen. Die alle da rein Dann kommen, da jetzt die ganzen Pflanzen rein und wir nennen den gleich Pflanzen. So hier haben wir noch Hexabeeren. Das Cadmium brauchen wir jetzt gerade erstmal nicht. Die Elemente. Upgrade Elemente. Cadmium. Und das Emeril. Da. So. Neum haben wir schon mal. So. Dann können wir in der nächsten Folge dann unser... Exo-Fahrzeug bauen auf irgendeinem Planeten und mal nach dem Portal für die Glyphen schauen. Und ja. dann werden wir erstmal die Glyphen fertig machen. <lacht> Gut, dann haben wir jetzt die Antriebe erstmal alle fertig. Ein bisschen den Fracht ausgebaut. So für die Aufgaben und damit wann die Lager kommen. Nicht richtig ausgebaut, weil der ja naja, scheiße ist, aber noch haben wir ja kein Geld für einen zu kaufen, also müssen wir auf den Piratenangriff warten und hoffen, dass wir dann was mehr Auswahl haben und nicht nur die Systemfrachter da bekommen. Dann vielen Dank fürs Zusehen, wenn ihr Spaß habt und nichts mehr verpassen wollt, gerne abonnieren und liken und ansonsten bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.